Dieter Bohlen vergleicht Andrea Berg und Helene Fischer miteinander. Andrea Berg, 50, diese Nacht ist jede Sünde wert, und Helene Fischer, 31, Weihnachten, sind zwei sehr verschiedene, aber trotzdem mega erfolgreiche Schlagerstars. Vor allem musikalisch unterscheiden sich die beiden sehr. Das zumindest findet Pop-Titan Dieter Bohlen, 62. Im Doppelinterview mit Berg in der Bild-Zeitung sagt er dazu, Andrea singt Balladen toll. Da hört man, dass sie eine super Sängerin ist. Das merke ich auch bei DSDS. An einer Nummer von Andrea zerbrechen die Sänger. Da fehlt das Gefühl. Bei einer von Helene Fischer schaffen die das locker. Das ist ganz komisch. An diesem kleinen Seitenhieb in Richtung Superblondine dürfte die berufliche Zusammenarbeit von Andrea Berg mit dem DSDSK-Führer nicht ganz unschuldig sein, denn er komponierte und produzierte ihr aktuelles Album Seelenbeben, 8. April.